Blitz-Roulette-Tricks, Ausgabe 4. Heute mehr Trefferfläche gleich mehr saurer Regen. Greifen Sie nicht immer tiefer in die Tasche, sondern tiefer in die Trickkiste der Disziplin und Vernunft. Das bedeutet, sind Sie vom Pech verfolgt, nützt es nicht, Sie Einsätze um mehr als das Dreifach zu erhöhen. Und es ist auch gefährlicher Hazard, mehr vom Tableau abzudecken als zuvor, also mehr und mehr Zahlen zu bespielen, in der Hoffnung, eine größere Trefferfläche wird die Umkehr schon einläuten. Das Gegenteil ist der Fall. Dieser Roulette-Trick ist nicht mit einer Gewinngarantie beseelt, sondern von der uns Menschen in der Regel auferlegten Ungeduld und den teils absurden Verläufen von Durststrecken. Erhöhen Sie die Fläche, die mit Einsätzen abgedeckt wird, um mehr als 50 sind Sie an vielen Spieltagen schon mit einem Fuß am Abgrund. Wenn Sie also auf sechs Zahlen setzen und haben kein Glück, weil die auf diesen Glückszahlen aufgebaute roulette taktik gerade ganz schön hinkt, sollten Sie die mögliche Trefferfläche klugerweise gar nicht, auf keinen Fall aber um mehr als 50% erhöhen, in diesem Fall nicht mehr als 9 Zahlen gleichzeitig setzen. Denn mehr Zahlen bedeuten auch mehr Einsätze und schlussendlich höhere Verluste bei anhaltendem Pech. Außerdem reduzieren sich die Gewinne bei mehr Einsatzstücken. Ein Zahlentreffer mit 6 Stücken ausgesetzt auf sechs verschiedenen Zahlen ergibt einen schönen Gewinn von 30 Stücken. Setzen Sie 24 Stücke aus, auf 24 Zahlen und treffen, bleibt nur ein bescheidener Gewinn von 12 Stücken, der nicht einmal einen Verlust wieder einspielt. Und dazu kommt noch das Trinkgeld in den echten Spielbanken. Das rechnet sich einfach nicht. Weniger ist eben manchmal mehr und das gilt auch für Plenkzahlen. Mehr Trefferfläche während Peckstränen bedeutet wie im echten Leben auch mehr Fläche für Regen, mehr sauren Regen, immer mehr, der unaufhörlich auf ihren Geldbeutel herabrasselt.